Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt muslimische Gemeinden, die noch nicht viel Erfahrung haben und auch zurückhaltend sind im Dialog. Es gibt aber auch Gemeinden, muslimische Gemeinden, die sich öffnen wollen, die den Dialog suchen, die ihre Türen öffnen und Kindergartengruppen einladen, die auch den theologischen Dialog suchen. Und ich glaube, wir sind hier in Berlin unterwegs, dass wir das Verhältnis verbessern und herzlicher machen. Und da sind wir eigentlich, sind die Anfänger ganz Mutmachten. Ich freue mich sehr, dass viele Kirchengemeinden bei uns sich sehr engagieren, dass sie Bürgerfeste organisieren und die Kinder einladen von Flüchtlingen, gerade dann, wenn die Flüchtlinge in Unterkünften leben, wo wenig Raum ist. Es ist natürlich auch schwierig. Es gibt nicht nur Menschen, die Flüchtlinge willkommen heißen und da müssen wir Bewusstsein schaffen. In letzter Zeit, wenn ich das noch sagen darf, haben die Flüchtlinge auch stärker politischen Protest deutlich gemacht, auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Das ist eine schwierige Sache. Wenn Sie Forderungen stellen, die nicht unmittelbar politisch umsetzbar sind, dann sagen wir, wir unterstützen Sie zwar, aber wir zeigen auch unsere Grenzen auf, wo wir eben politisch auch wenig Dinge erreichen können, da müssen wir es auch sagen. Und in diesem Dialog sind wir und ich halte auch gerade diesen Dialog für sehr wichtig. Also das war eine schwierige Situation, weil die Gemeinde unvorbereitet war, weil die Flüchtlinge ja in eine Abendandacht gekommen sind und dann schlicht gesagt haben, wir bleiben hier, obwohl die Gemeinde keine Möglichkeiten, keine räumlichen, personellen, finanziellen Möglichkeiten hatte, eine angemessene Unterkunft anzubieten. Deswegen mussten wir dafür sorgen, dass die Flüchtlinge aus der Kirche wieder hinauskamen. Wir haben eine Alternative angeboten. Aber es muss langfristig auch gelingen, den Status jedes einzelnen Flüchtlings, seinen rechtlichen Status, seinen sozialen Status anzuschauen. Wir bieten dann Begleitung an, Beratung an, aber letztlich muss jeder Flüchtling auch sich bei der Behörde melden, die für ihn zuständig ist, damit seine Situation geklärt werden kann. Mit diesen Themenjahren bereiten wir uns ja vor auf das große Reformationsjubiläum 2017, 500 Jahre Thesenanschlag Martin Luthers. Das Besondere für mich bei diesem letzten Jahr zum Thema Toleranz war, dass wir herausgearbeitet haben, dass eine tolerante Haltung zu unserem Glauben dazugehört. Die Art und Weise, wie Jesus Christus sich zu den Menschen gewandt hat, das war in sich schon eine tolerante Haltung, er ist auf diejenigen zugegangen, die in der Gesellschaft nicht integriert waren. Und deshalb glaube ich, dass wir als Kirche eine Versöhnungsbotschaft für diese Gesellschaft haben und dass es dem Kern unseres Glaubens entspricht, uns für Versöhnung in der Gesellschaft, und das heißt ja auch ein tolerantes Umgehen mit Menschen, die etwas anders sind als diejenigen, die hier aufgewachsen sind, sich dafür einzusetzen. Ich glaube, unser spezieller Beitrag als evangelische Kirche ist auch ein Bildungsbeitrag. Wir haben Konfirmandenunterricht für Jugendliche, wir geben Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Und für uns gehört zur Ausbildung des eigenen Glaubens, zum Verstehen des eigenen christlichen Glaubens immer dazu, ihn so zu leben, dass er im Dialog mit anderen sich ausdrücken kann, das ist unser religionspädagogischer Grundansatz. Glaube muss immer lernen, sich auch mit anderem Glauben ins Gespräch zu setzen. Das wollen wir hier in unsere Stadt einbringen.